Markus macht sich heute auf den Weg in den Pinzgau. Dort geht es mit seinem Elektroauto auf nach Bruck an der Großglock der Straße. Hier kann er nicht nur sein E-Auto tanken, sondern sich auch die Geschäftsstelle der Salzburger G. anschauen. Dazu trifft er Alois Schüss Wendner, den Geschäftsstellenleiter in Bruck. So, wir sind jetzt eigentlich mitten im Betriebsgelände von der Geschäftsstelle Bruck. Da spült sich im Prinzip das ganze Baugeschehen ab, das wir in Bruck umsetzen. Unsere Hauptaufgabe bei uns da ist ja das Errichten unserer Netze. Wir bauen da die Stromnetze, die Telekomnetze und die äh, Wassernetze, was wir auch ein kleines Wassernetz haben, und Gas- und Fernwärmenetze im ganzen Bezirk am See. Ich habe jetzt gerade beim Herfahren einer PV-Anlage gesehen, die habe ich noch nie gesehen. Ja. Können wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen? Diese PV-Anlage ist nämlich nicht flach auf dem Dach montiert, sondern ein echter Zaun beim Außenlager. Der schaut jetzt so stylisch aus, dann würde ich mir gleich auf meinem Balkon montieren können, oder? Ist sicher eine gute Alternative. Also, das kann man sicher als Balkonbrüstung genauso nehmen, wie als Gartenzaun für ein Privathaus mhm. zum Beispiel. Ich glaube, es schaut wirklich gut aus und es bringt ja auch einen entsprechenden Ertrag und man kann die Sonne als Energie. Lieferanten nutzen. Wenn wir gerade von Ertrag sprechen, was kriegst du aus dem? Also die gesamte Länge da bringt in etwa 6 kW. Oha, okay. Und der Ertrag ist wieder erwarten sehr gut. Also es hat ja doch durch das, dass gerade steht, eigentlich ein bisschen einen schlechten Wirkungsgrad. Aber das kann man gerade in unserer Region, damit Wettmachen, machen, wenn man im Winter einfach die ganze Zeit schneefrei ist, was mir ja auf den Dachdächer bei uns nicht immer ist. Wenn wir jetzt gerade vom Strom gesprochen haben, ihr habt hier einen super lässigen neuen Lastverteiler und was es ganz genau ist, ich sagen, das wir sagen, wir schauen uns jetzt an, oder? Genau. So, aber auf dem Weg zum Lastverteiler schauen wir uns noch ein paar andere Sachen an. Da hätten wir jetzt ein paar Trafos, ist das da, werden die da gelagert, gewartet oder was passiert da ganz genau? Das ist unser Trafolager. Hier werden die Trafos mehr oder weniger zwischengelagert, bis wir entsprechend die einsetzen. Wir brauchen hier Trafos für Neubauten, aber auch für Trafo-Verstärkungen, wenn die Leistung irgendwo steigt, wo man einen neuen Trafo einbauen muss, einen stärkeren einbauen muss und im schlimmsten Fall, was Gott sei Dank nicht sehr oft vorkommt, auch für einen Erstärkungsersatz. Ihr habt ja da jede Menge Leerverrohrung. Für was ist das gut, die Leerverrohrung, die da lagert? Das sind unsere äh, lichtwellenleiter leerrohre mhm. die praktisch in die Erden verlegt werden und in die dann der Lichtwellenleiter eingeblasen wird. Das heißt, ihr schießt das Kabel durch, relativ langsam nur, schätzen wir tief. Umso schneller nachher das Internet, was durchgeht, oder? Genau, also ja. das ist ein Leerschlauch, wie man sagt. In dem wird dann der Lichtwellenleiter eingeblasen. Mhm. Und erst durch den Lichtwellenleiter schießt dann das schnelle Internet und noch nicht durch den Schlauch. Das wäre ja schön, wenn ja. es ein Schlauch war, oder? War natürlich auch eine schöne Variante. <lacht> Markus und Alois gehen weiter. Am Weg zur Leitstelle kommen sie noch an der Werkstatt vorbei. Jetzt sind wir in der sogenannten Turbinenwerkstätte, wo ich den Johann und Johann, was machst du da jetzt ganz genau an dieser großen Maschine? Wir machen da Bauteile für die Wasserkraftwerke. Also erstmal was maschinenbaulich ist, machen wir da Ersatzteile in zu arbeiten und auf der Kleierten Fräsen machen wir da zum Beispiel jetzt ein Bauteil. Was war das Tollste, was du jemals gemacht hast? Einzelne Teile wie die Laufradnabe, was wir jetzt gemacht haben für St. Johann. Äh, 4,5 Tonnen. Jetzt würde ich mal behaupten, du bist jetzt sicher ziemlich stolz, dass du einer der wichtigsten Menschen der Salzburg bist, ja, der für die Stromversorgung für das Bundesamt Salzburg zuständig Ob ist. weiß ich nicht, <lacht> aber, aber ein Teil davon, ja. Es braucht offensichtlich zwei Leute, dass man mich anzieht. <lacht> Und was bei mir zu Hause der Akkuschrauber vom Supermarkt von nebenan ist, ist in Bruck um einiges größer. Da haben wir ja einen riesen Umspannwerk. Ne? Genau, da auf der rechten Seite sehen wir die Freiluftanlage des 110 KV, 30 KV Umspannwerks Bock. Da wird praktisch die Spannung von 110.000 Volt äh, umgespannt auf 30.000 Volt dass es so ein bisschen die regionale Verteilungsebene ist. Und von da weg, von dem Gebäude hinten, gehen dann die 30-KV-Kabel weg, die dann äh, den, das Gebiet Mittelbinzgau da versorgen mit auf der 30-KV. Bis KV. dann am Endeffekt dann irgendwann mal in der Steckdose rauskommt? Dazwischen sind dann noch die Trafostationen, die dann von 30.000 Volt auf die 400 Volt übertransferieren Und dann geht es in die Häuser. Und wenn ich mir meine Fressur anschaue, stehe ich auch schon unter Bevor Markus dann doch noch völlig unter Strom steht, geht er lieber noch am Infopoint vorbei. Hier können sich Kundinnen und Kunden direkt beraten lassen, offene Fragen klären oder sich einfach Informationen abholen. Nur wenige Schritte weiter befindet sich dann das Kleinteile-Lager. Hier will Markus unbedingt auf die Waage. Aber hallo, so schwer Markus? Na, da hat's wohl was. Nachdem ich jetzt das höchstzulässige Gesamtgewicht überschritten habe, ähm, wo sind wir jetzt gelandet? Jetzt sind wir im sogenannten Kleinteilerlager gelandet. Ja. Da sind im Prinzip die ganzen Montagematerialien, die man einfach braucht für unsere Arbeit, für die Monteure zum Entnehmen. Zum Beispiel sind da diese ganzen Klemmen zum Anklemmen von den Kabel, Schrumpfstorche, Kabelbänder, was man halt im Tagesgeschäft so braucht. shopping Win für Heimwerker. Wahrscheinlich für die meisten Heimwerker nicht zu verwenden, dieses Gerät. Achso, dann Shopping Queen für richtige Profis. So, und jetzt gehen wir wirklich in den Lost-Verteiler. Die Leitstelle ist die Schaltzentrale. Hier wird der Strom auf den Leitungen der Region ein-, aus- oder umgeschaltet. Dieser Ort zählt damit zu den Herzstücken der Stromversorgung. Kaum ist Markus da, bekommt er auch schon die Bitte, eine Leitung in Mitterseel stromfrei zu schalten. Viert bei Gott. Ja? Machen gleich. Ja? Passt. Gott sei Dank, die Profis helfen Markus bei der Vorbereitung, denn bei einer Leitungsabschaltung darf wirklich nichts schief gehen. Immerhin müssen Monteure an diesen Leitungen arbeiten. Und jetzt? Jetzt dürfen viel Strom freischalten, oder? Richtig. Wir haben alles vorbereitet. Jetzt geht's ich darum. hätte mir ja einen roten Knopf erwartet, aber gut, äh, auch diese Tastatur funktioniert. Fertig, oder? Ja. Die soeben geschaltete Leitung möchte sich Markus jetzt auch vor Ort anschauen. Dafür fährt er nach Mittersill. Hier starten gerade Wartungsarbeiten am Umspannwerk. So, jetzt wird schon langsam spannend. Jetzt sind wir mittlerweile in Mittersill gelandet. Und ich habe nie geglaubt, dass es Jacken gibt, wo sogar ich schlank ausschaue. Aber wie auch immer, auf geht's! Hugo, danke, dass du uns empfängst, da in Mittersee. Was macht sich da jetzt genau bei diesen Trafos und dem Umspannberg? Äh, ja, wir haben da äh, planmäßig wieder mal, wie es alle sieben Jahre passiert, bei den Trafos die lastregelschalter äh, Da werden das, man sieht dahinter, gerade dieser Einsatz von dem Lastregelschalter ausgebaut, das Öl ausgesaugt äh, und erneuert. Äh, teilweise werden Kontakte und Kontaktfahnen äh, erneuert. Die ganze Aktion dauert zwei Tage, Anfang der Woche haben wir Montag-Dienstag mit Rafa 1 angefangen und jetzt ist es weitergegangen. Aber nicht nur das wird tauscht, sondern auch die Birnlern, also die Lampen. Die Scheinwerfer werden tauscht. wie gesagt, die Gelegenheit ist gerade günstig, weil wir, weil wir die 110 KV-Leitungen ausgeschalten haben. Und abgeschalten haben wir ja mitunter auch, weil wir einfach da jetzt in Sicherheit arbeiten müssen, damit da nichts passieren kann, oder? Ja, richtig. Damit wir da gefahrlos arbeiten können, muss natürlich die ganze Anlage, sammenschine die einspeisenden Leitungen, abgeschalten werden. Und ich darf jetzt mit Hans Lampentauschen fahren und meine wichtigste Aufgabe wird sein, erstens mal cool ausschauen, ja, Sonnenbrille, wichtigst. Und zweitens wer ich da oben die letzte lockere Schrauben anziehen. Wahrscheinlich wird es meine sein, aber gut, sehen wir. Markus wird noch schnell gesichert und schon geht's rauf zum Lampentausch. Das war also hinter den Kulissen der Salzburger. Wenn euch meine Kranfahrt bzw. die Arbeiten, die ich da oben verrichtet habe, gefallen haben, dann würde ich mich über ein Like freuen. Mehr Geschichten über die Salzburger gibt es hier und Wenn ihr uns noch ein Abo hinterlässt, würden wir uns auch freuen. Bis zum nächsten Mal.